So, herzlich willkommen zur EasyBeasy Marketing Präsentation. Ähm, ja, heute stelle ich euch den Marketingplan mal vor. Ähm, er ist sehr groß, sehr großartig und ähm, sehr umfangreich. Deswegen möchte ich euch heute einfach mal erklären, was hinter dem Marketingplan steckt. Es gab viele Nachfragen, deswegen mache ich das heute. Ähm, das ist jetzt nicht nur für mein Team, sondern natürlich für alle EasyBeasy Nutzer und für zukünftige Busy Nutzer, weil äh, das darf man, denke ich mal, der Welt jetzt nicht unbedingt vorenthalten, vor allem der MM World. Sag ich jetzt mal, weil wir haben hier ein Multi-System-Marketing und kein Multi-Level-Marketing. Das ist quasi eine Generation weiter. Also easy Beasy hat hier wieder mal die Nase voraus. Und dann komme ich schon mal erst zur ersten Folie, die die meisten auch schon aus der Unternehmenspräsentation kennen. Ganz wichtig, wir haben hier viele Vergütungsmodelle in einem Verein. Das ist einmal das Unilevel, Matrix, Delta und binäre Programm. Binär sollte jeder kennen aus den anderen Multi-Level-Marketing-Plänen und so weiter. Und die Besonderheit bei Easybeasy, ich sage es nochmal und ich sage es auch immer wieder, ist, dass 100% des Geldes, was hier reinkommt, auch ans, äh, an die Leute gehen, die im Netzwerk drin sind. Das heißt, wir haben keine, kein, kein Headquarter, wo das ganze Geld zusammenläuft und sich die Obersten den äh, Reibach machen, sondern wirklich, wer hier äh, Leute bringt, wer hier arbeitet, der wird auch dementsprechend vergütet. Genau, wir haben hier keine Qualifikationsbedingungen, ganz wichtig, äh, mit dem Paket, den man, das man kauft und man quasi äh, investiert. Dementsprechend wird man auch vergütet dann später, aber dazu komme ich gleich. Es gibt keine Bonusabgrenzungen. Es heißt, wir werden nicht wöchentlich oder monatlich bezahlt, sondern in dem Moment, wo ein Partner ein reinkommt und eingezahlt hat, den man selber geworben hat, dann bekommt man schon sofort die Provisionen ausgezahlt. Es gibt 18 Einnahmesquellen, es gibt keine Auszahlungseinschränkungen und wir können den Kauf von Produkten, der später dann auf der Plattform erscheinen wird, können wir in BTC, ETH und Dash machen. Genauso werden auch die Auszahlungen äh, sein. So, dann starten wir rein. Welche Pakete gibt es? Und hier ist es auch nochmal schön aufgelistet, was in jedem Paket äh, beinhaltet ist. Die Folie danach ähm, zeigt nochmal alle Pakete einzeln mit den verschiedenen Marketing Systemen. Aber hier ist auch schon mal aufgeschlüsselt. Hier Das Basic kostet 0,0021 Bitcoin. Davon gehen 0,0007 Bitcoin in Unilevel und 0,0014 in die Matrix. Das ist, weil wir hier nur ein Unilevel und nur eine Matrix haben zum Start, wird das so aufgeteilt, ergibt zusammen 0,0021 Bitcoin. Also es ist alles logisch auch, woher das Geld kommt, beziehungsweise wo es hingeht und warum dann wirklich das in dem ganzen aufgeteilt wird, in dem ganzen Netzwerk und nichts an die Firma geht oder sonstiges. Dann haben wir das Standardpaket, da haben wir vier Unilevel und vier Matrixen. Das Profi-Paket, da haben wir fünf Unilevel, vier Matrixen, eine Delta, eine Biene. Und das VIP-Paket, was ich auch empfehle, wenn ihr Network-Marketing machen wollt, wenn ihr am Content interessiert seid, wenn ihr in die Kryptowelt wirklich reinschnuppern wollt und mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch das VIP-Paket. Ihr habt 5 Unilevel, vier Matrixen, zwei Deltas und einmal das Binar. Was bedeutet das jetzt alles? Und dazu kommen wir jetzt und jetzt zeige ich euch erstmal das Basic-Paket. Basic-Paket, wie schon gesagt, kostet 0,0021 Bitcoin und hier sehen wir auch ganz genau, okay, wir haben hier eine Matrix für die 0,0014 Bitcoin und wir haben ein Unilevel für 0,0007 Bitcoin. Genau, hier sehen wir noch Matrix 2, 3 und 4, die wir aber in diesem Paket nicht haben. Hier haben wir dieses binäre System und hier haben wir Delta 1 bis 8. Ja, aber leider mit dem Basic nur qualifiziert für dieses graue Kästchen hier. So, das Standardpaket für 0,0315 Bitcoin beinhaltet vier Matrixen und vier Unilevel. Das bedeutet, dass sich die vier Matrixen alle gleichzeitig füllen. Das ist der große Vorteil im Gegensatz äh, zu dem Basic-Paket. Und wir haben vier Unilevel. Das heißt, im ersten Unilevel sind nur die Partner drin, ähm, die ich persönlich eingeschrieben habe. Wenn einer meiner Partner, die ich direkt eingeschrieben habe, noch jemanden einschreibt, der wird dann in Unilevel 2 auftauchen und so weiter. Wenn der in Level 2 jemanden einschreibt, wird der in Level 3 auftauchen und so weiter. Je weiter das nach unten geht, desto besser verdienen wir, aber es wird immer diese Provision bleiben. Also in Unilevel wird es immer diese 0,0007 äh, Bitcoin sein. Genauso wie in, äh, in Uni Level 2. Es wird immer dieselbe Provision sein, egal welches Paket wir einschreiben, weil diese Pakete ähm, so aufgeteilt sind, dass wir verschiedenste ähm, Marketingpläne eben haben. Man hat es gesehen, bei dem Basic ist nur das kleine dabei. Das heißt, wir werden von dem Basic auch, wenn ein, äh, ein Partner aus Uni Level 2 einen Basic einschreibt, werden wir davon nicht profitieren, sondern wird nur er profitieren. Weil wo soll denn das Geld herkommen? Wenn wir nochmal äh, zurückschauen, wir haben ja nur hier diese, dieses Invest von äh, diesem 0,0021 Bitcoin zusammengerechnet. Ja, das heißt, er, er greift ja schon das ab, der direkte Partner. Wie soll ich denn dann auch noch mit äh, das Ganze haben? Er wird bei mir in der Matrix natürlich auftauchen. Ja? Das ist schon klar, aber hier in Unilevel zum Beispiel werde ich nichts an ihm verdienen. Genau, dann das Standardpaket, da bin ich gerade drauf eingegangen. Wie gesagt, vier Matrixen. 4 Unilevel. Das Profi-Paket ist das nächste Paket. Auch ein, ein sehr gutes Paket meiner Meinung nach, weil wir hier Binär und Delta auch schon mit drin haben. Aber das Profi-Paket für 0,0627 Bitcoin. Wir haben alle vier Matrixen. Wir haben alle 5 Unilevel. Hier sieht man auch nochmal, dass man im 5. Unilevel am meisten verdient. Wir haben das Binäre. Und wir haben das Delta 1. Wenn wir jetzt die ganzen Sachen hier, äh, mal zusammenzählen, wenn wir auf, auf, diesen, äh, auf diesen Betrag kommen, äh, so ist es auch aufgeteilt, dass nämlich die Leute, wenn jemand bei mir in Level 4 denjenigen einschreibt mit diesem Profi-Paket, werde ich trotzdem diese Provision von ihm bekommen. In dem Binär werde ich von ihm profitieren und in, in Delta 1 werde ich von ihm profitieren, genauso wie ich in den Matrixen von ihm profitiere. Im Gegensatz zu dem Basic-Paket, da habe ich ja nur bis, habe ich ja nur diese, diese Schaltfläche hier freigeschalten. Das heißt, ich werde nicht mehr profitieren, wenn er hier unten steht. Ja? also das ist ganz wichtig zu verstehen, weil viele Partner auch als damals die die verschiedenen Pakete rausgekommen sind, sich gefragt haben: Ja, gut. Es kommen lauter Leute rein und lauter Leute rein, aber ich verdiene nichts an denen. Ja, das ist, weil Basic-Pakete zum Beispiel reingekommen sind für 12 Dollar, was das damals der Kurs war. Und natürlich, wenn, wenn der dann von dem hier eingeschrieben wird und der bei mir in Level 5 ist, dann kann ich ja nichts an ihm verdienen, weil nämlich er schon, der direkte Einschreiber an ihm verdient hat. Das ist ganz wichtig zu überdenken. Na, wo soll denn das Geld herkommen? Und dann haben wir noch das VIP-Paket für 0,0827 Bitcoin. Das ist auch das teuerste oder das größte Paket. Sag ich mal, und da haben wir ähm, Matrix 1, 2, 3 und 4, Unilevel bis Level 5, Delta 1 und Delta 2, die sich gleichzeitig füllen, genauso äh, wie das Binäre. Ja, das heißt, wir haben hier nochmal ein Delta mit dazu bekommen. Was die einzelnen Matrix, Unilevel und so weiter machen, das zeige ich euch jetzt sofort in der nächsten Folie. Unilevel. Wie ich schon gesagt habe, hier Unilevel 1, 2, 3, 4 und 5. Das heißt, ab dem Profi-Paket haben wir alle 5 Ebenen. Und äh, hier sieht man ganz gut, das sind die Leute, die ich direkt eingeschrieben habe. Das heißt, selbst wenn ich hier ein Basic-Paket einschreibe, äh, werde ich hiervon profitieren mit diesem 0,0007 Bitcoin. Wenn derjenige aber ein Basic-Paket einschreibt, werde ich nicht mehr davon profitieren, weil derjenige schon das Geld bekommen hat. Ja, von dem Basic-Paket. Schreibt er hier aber ein Profi-Paket oder ein VIP-Paket äh, ein, werde ich natürlich trotzdem diese 0,0014 Bitcoin bekommen. Ja? Und und das multipliziert sich, je mehr Leute ich natürlich in der Ebene habe, ich kann ja so viele Leute einschreiben persönlich, wie ich möchte. So, also wenn ich jetzt hier, wie in dem Beispiel, fünf Stück habe und die jeweils auch äh, zwei Leute, äh, fünf Leute einschreiben, habe ich hier schon 25. Das, ist, das ergibt halt diese Rechnung hier. Ja? Und somit multipliziert sich das immer runter bis zu dem hier unten und rein theoretisch. Also es ist alles möglich, ähm, gar keine Frage. Ich sage mal, ein realistischer Wert und ein guter Wert für die erste Ebene, dass man eine schöne Duplikation hat, wenn die Leute dann unter einem auch was machen, ist fünf bis zehn Leute, sage ich mal. Und dann kann man anfangen, die Leute hier zu unterstützen und sagen, okay, weißt du was, ich, ich habe jemanden, ich gebe dir denjenigen und ich profitiere rein, rein theoretisch auch davon aus, dass es ein Basic-Paket ist. Ja? basic pakete eigentlich immer selber einschreiben, alles andere kann man schön den anderen Leuten auch noch geben, dass die äh, auch ein bisschen weiterkommen und mitverdienen. Ja? Man möchte ja natürlich seinen Partnern irgendwo helfen. Genau, das ist Unilevel. Jetzt kommen wir zu Matrix. Matrix ist ganz, ganz interessant und ähm, ist, ist meiner Meinung nach auch wirklich gigantisch. Man sieht es hier, also das ist, jetzt, das ist man selber, man schreibt Leute ein, eins und 2, ja, und die Leute schreiben dann natürlich auch weiter ein. Aber wenn ich auch Leute einschreibe, dann kann es sein, dass natürlich hier einer schon drunter geht. Ja, das heißt, ich helfe meinen Partner indirekt damit, obwohl der im Bienen oder Unilevel ganz woanders steht. Ja, diese, diese Leute können jetzt alle eigentlich äh, in meinem äh, ersten Unilevel stehen. Die habe ich persönlich eingeschrieben. Und der hat hier noch nichts gemacht und der hat ja natürlich auch noch nichts gemacht. Er profitiert aber schon rein theoretisch davon, weil ich ihm auch seine Matrix fülle. Und so ist es natürlich auch andersrum. Wenn jetzt über mir jemand ist oder über mir, dann nennt man das Spillover und dann kommt in die ganzen Matrixen, äh, die füllen sich von alleine. Ja? Und ähm, hier ist es so, dass ich in diesem Bereich erstmal nichts tut. Ich platziere hier nur, aber hier in der untersten Ebene da verdiene ich dann das Geld. Deswegen ist es ja auch gekennzeichnet mit dem Bitcoin. Und hier sieht man das ganz gut. Ähm, dieser Matrix-Algorithmus, wie läuft es? Also der klassische Algorithmus ist dieses 2x2x3. Das heißt hier, wenn ich einen einschreibe, dann ist er hier, dann ist er hier, dann ist er hier, dann kommt hier, dann, dann ist er quasi hier voll, dann kommt 5 und 6 und dann fange ich erst an zu verdienen. Wie ist es bei EasyBeasy? Ganz wichtig. 1 und 2, das ist noch identisch. Drei ist auch noch identisch, ja. Aber vier helfe ich ihm schon gleich wieder. Ja, das heißt, meine beiden Partner, die ich persönlich eingeschrieben habe und ich jetzt noch drei und vier einschreibe, helfe ich ihm schon und helfe ich ihm schon. Und bei dem fünften Partner verdiene ich schon Geld. Das heißt, ich brauche nur fünf Partner zu bringen und die verdienen auch schon in der Matrix. Von Uni-Level ganz zu schweigen. Ja, da kriege ich ja diese 0,0007 Bitcoin, kriege ich ja sowieso für jede Einschreibung. Das heißt, ab, Level, ab dem fünften Menschen komme ich hier unten auch noch wieder was ja? und dann geht es weiter mit, mit dem sechsten dann habe ich hier auch schon wieder was verdient also so kann es sein und selbst wenn hier einer von denen äh, einen einschreibt dann wandert er sowieso automatisch auf die nächste position und wenn er jetzt einen einschreibt dann wandert er auch hier hin auch wenn er bei ihm in der matrix woanders steht das ist ganz wichtig zu verstehen und das ist auch das das Geniale an dem ganzen system weil das hier ist veraltet das ist funktioniert natürlich auch aber nicht so schnell weil hier sind wir erst ab der siebten Person, kommen wir ins Geld und hier haben wir bis zur siebten Person schon zweimal Geld verdient. Ja? Beziehungsweise, wenn wir die sieben, äh, kommt dann erst hier hin. Das heißt, wir haben zweimal Geld verdient und hier verdienen wir nur einmal Geld und äh, müssen sieben Leute einschreiben. So, genau so läuft es. Das heißt, ich schreibe jemanden ein, er macht auch seinen Job, schreibt jemanden ein, er macht auch seinen Job, schreibt jemanden ein, verdiene ich schon. So kann es natürlich auflaufen. So, wie schaut das jetzt aus? Matrix 1, Unilevel 1. So, ich schreibe ein, ich schreibe ein, meine Partner schreiben ein und zack, schon kriege ich diese ganzen Provisionen, kriege ich hier ausgezahlt. So, bei der letzten Provision, bei dem letzten hier, sieht man ganz, ganz deutlich, ich schalte die nächste Matrix frei, man sieht es hier oben. Also achtmal diese 0,0014 Bitcoin, die ich hier bekomme, sind 0,00112 Bitcoin. Davon gehen 0,0024 4.2 Bitcoin zum Upgrade zur Matrix Nummer 2. Das heißt, ich schalte mir selber meine Matrix frei und diese füllen sich dann gleichzeitig. Und ein Reinvest in die M.1.1, das heißt in die Matrix 1.1. Das heißt also, ich habe hier einen Nettogewinn von erstmal 0,0049 äh, Bitcoin und ich habe hier noch eine äh, zweite Matrix oder eine dritte Matrix, wenn man sagen möchte, die sich weiterfüllt. Also die ist voll, dann geht es weiter in diese. Diese füllt sich... Wenn diese Leute hier aus der ersten Matrix auch diese erste Matrix äh, haben, gefüllt haben, dann wandern sie automatisch in die nächste Matrix rein. So, diese Matrix habe ich jetzt auch mit dazu. Ähm, und diese füllt sich auch weiter und weiter und weiter. Und bei dem letzten ist es wieder so, zack, öffnet sich diese 2.1 Matrix. Da, wenn die Leute in der zweiten Matrix auch ihre Matrix gefüllt haben, kommen sie auch in die 2.1 Matrix. Und hier ist es auch wieder so, da ich ja doppelt verdiene, weil sich die beiden Matrixen gleichzeitig füllen, ist es so, dass ich hier jetzt 0,0224 Bitcoin bekomme. Davon geht aber in die Matrix 3 0,0084 und in das Reinvest für diese Matrix 2.1 gehen 0,0042. Nettogewinn sind 0,0098 Bitcoin. So, dann gehen wir in die dritte Matrix. Diese füllt sich auch wieder. Diese füllen sich wieder automatisch alle, also die machen, machen das gleichzeitig. So Beim letzten ist es wieder so, dass ich hier wieder das, das Doppelte bzw. hier dieses, das Dreifache bekomme, und zwar diese 0,0056 Bitcoin. Das macht insgesamt 0,00448 Bitcoin, ein Nettogewinn von 0,0196 Bitcoin. Das bedeutet auch wieder, zack, also 1 habe ich freigeschalten, freigeschalten. Zack, freigeschalten, freigeschalten, fühlen sich alle ähm, gleichzeitig. Hier bin ich auch wieder voll, zack geht es auf äh, die Matrix 4 und ich habe diese 3.1 wieder freigeschalten. Das heißt, es fühlt sich alles gleichzeitig und es ist ein, eine Endlosschleife, wenn man so möchte. Weil wenn diese Matrix wieder voll ist, dann macht sich diese 3.2 auf und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich äh, ein Endlos-Ding. So, jetzt. Und wenn ich in dieser Matrix 4 angekommen bin, habe ich einen Netto-Bin von 0,00416 Bitcoin. Warum ist das jetzt so wenig in Anführungsstrichen? Weil sobald wir die Matrix 4 freigeschalten haben, und ich stehe, gehe jetzt davon aus, beziehungsweise ähm, setze jetzt voraus, dass ihr wisst, was noch beim Basic und äh, beim Standardpaket war, weil beim Basic-Paket war ja nur die Matrix 1 und Unilevel 1, aber ihr könnt euch ja hocharbeiten, indem ihr Partner einschreibt und die auch Partner einschreiben, dass ihr bis Matrix 4 kommt und diese Matrix 4 auch noch abschließt. Genauso wie beim Standardpaket. Und dann könnt ihr nämlich, dann wird ein automatisches Upgrade gemacht zur äh, äh, Delta 1, zu Binär 1, das was in den äh, Profi- und in dem VIP-Paket drin sind. Ein Reinvest äh, für diese äh, Matrix 4.1 und natürlich äh, für das Unilevel 5. Das kommt jetzt hier unten noch. Das ist ja bei Standard und Basic ist es nicht mit dabei. Somit habt ihr quasi ein normales Profi-Paket erarbeitet, erwirtschaftet. Und das nebenbei auch noch Geld verdient. Also durch dieses automatische Reinvest und dass ihr schon Geld verdient habt, könnt ihr quasi alleine upgraden. Genau, und so sieht es dann aus. Zack, zu Delta 1. Hier Delta erkläre ich euch gleich mit den 15, 20 und 65%. Prozent. Hier ist es so, dass äh, Unilevel 5 mit dazu kommt und äh, in das binäre System kommt ihr dann auch rein. Da werdet ihr platziert in dem binären System und jeder, äh, der dann reinkommt, da bekommt ihr dann natürlich auch wieder euer Geld. Komme ich aber gleich dazu, was binär bedeutet. Das heißt, ein Nettoeinkommen seitens der Matrix, wenn ihr das soweit geschafft habt, sind 0,0759 Bitcoin, die ihr gewinnen habt. Aber ihr habt ja auch hier schon alles abgegradet. Das heißt... Ihr müsst keine 0,0827 Bitcoin für ein VIP-Paket VIP ausgeben, sondern ihr habt euch das ja schon eigentlich erarbeitet, das Profi-Paket. Und habt noch nebenbei diese 0,0759 Bitcoin verdient. Genau, was ist Delta? Also so kann Delta aussehen. Wenn ihr dieses Delta voll habt, das, das ist quasi Delta 1, das ist in dem äh, Profi-Paket mit drin. Und VIP-Paket hat noch Delta 2, die sich auch gleichzeitig füllen. So, aus der ersten Ebene kriegt ihr 15%, aus der zweiten 20% und aus der dritten 65%. Genau, und hier könnt ihr auch eben alles freischalten. Jetzt, wie, wie geht das, wie funktioniert das? Also, Delta 1. 15% aus der ersten, 20% aus der zweiten und 65% aus der dritten Ebene, wo wir auch die meisten Plätze haben, diese 8 Stück. Genau. So, diese 15% von diesen 0,01 Bitcoin, das das eben kostet, dieses, dieses Delta, sind 0,00115 Bitcoin. So, hier in der zweiten Ebene kriegen wir 20% und in der dritten kriegen wir diese 65%. Was bedeutet das? Hier können wir maximal zweimal diese 15% erreichen, viermal diese 20% und achtmal diese 65%. Bedeutet, dass wir hier einen Gewinn haben, von 0,063 Bitcoin und ein Nettogewinn von 0,0033 Bitcoin. Warum? Weil nämlich Delta 2 freigeschalten wird und Delta 1.1. So wie bei der Matrix, das ist wieder diese Endlosschleife, dass wir uns selber immer wieder ein Reinvest und ein Upgrade machen, dass wir immer weiter und immer weiter damit verdienen. Kommt jemand anders auch in die Delta 1.1, wird er bei uns auftauchen. Genau, so läuft es. Und, so ist, und hier, hier sieht man es auch ganz schön. Also, ein Nettogewinn von 0,033 ,00, Bitcoin. Was ist da drin? Das Reinvest in Delta 2 mit diesem Minus 0,02 Bitcoin und das Reinvest in Delta 1.1. Deswegen kriegen wir hier 0,0033 Bitcoin. Hier haben wir, haben wir nicht mehr das Problem, dass wir hier upgraden müssen in Delta 2. Das heißt, wir verdienen natürlich automatisch 0,02 Bitcoin mehr. Und so geht es halt ins Unendliche. Wir haben wieder ein Reinvest von 0,01 Bitcoin, dass wir in diese Delta 1.2 kommen und so weiter. Das Ganze geht hier bis Delta 8. Delta 8 kostet 1,28 Bitcoin. Dafür bekommen wir natürlich auch diese 1,28 Bitcoin, diese 15%, 20% und 65%. Das heißt, in Delta 8, wenn wir eine Delta 8 vollkriegen, verdienen wir 6,784 Bitcoin und graden dann hier auch immer wieder rein. Also... Das ist, wenn, wenn wir so weit sind, dann ist es schon echt gigantisch und dann rollt der Rubel, da brauchen wir uns gar keine Sorgen mehr machen, was passiert. Aber wie gesagt, dieses Delta und Delta 2 ist erst freigeschalten ab äh, Profi ähm, und ab VIP. Das ist hier Profi, das ist hier VIP. Genau. Was ist das Binäre? Äh, kennt man aus, aus ganz normalen Networks. Ähm, linkes Team, rechtes Team. Ähm, hier ist es nur so, dass je mehr Mitglieder kommen, desto weniger Prozente gibt es, natürlich, ähm, sonst würde das Ganze nicht aufgehen. Äh, ich kann nicht mehr ausschütten, als dass sie ins System reinkommen und ich kann nicht äh, dem an ähm, 500.000 Stelle sagen, okay, du kriegst jetzt auch 50%, so wie es in anderen Networks ist. Es funktioniert einfach nicht, wie soll das gehen von den Kosten her, weil die kriegen ja hier schon 50%. Also es ist ausgeklügelt, es ist mathematisch absolut genial und ich glaube, wir befinden uns im Moment jetzt gerade hier, in dem Bereich, das heißt, die Leute, die einsteigen, kriegen 16,66%. Jetzt fragt ihr euch von was? Und zwar von dieses Binär kostet quasi 0,01 ,00, Bitcoin. So, das bin ich. Ich verdiene hier 0,01 Bitcoin und verdiene hier 0,01 Bitcoin. Das bedeutet, unterm Strich bekomme ich hier, hier haben sie es mit 10% gerechnet, 0,01 Bitcoin mal diese 10% bekomme ich 0,001 Bitcoin. Davon werden 70% ausgezahlt und 30% gehen fürs Upgrade. Was heißt fürs Upgrade? Ja, ich kann hier auch nochmal das ist automatisch Upgraden, das sehen wir dann gleich und dieses, das ist hier nochmal genau dasselbe, also ich verdiene, egal aus welcher Ebene, verdiene ich daran mit und kriege halt diese 30% fürs Upgrade und dieses Upgrade ist eben so, dass ich hier in diesem Binet 2, 3, 4, 5 und 6 eben die verschiedensten Beträge zu zahlen habe, dass ich da reinkomme, also es verdoppelt sich immer. Und wenn jemand auch abgegradet ist und in dieses Spinner kommt, dann bekomme ich halt von ihm 0,02 Bitcoin. Ja? Also und hier immer so weiter. Und hier komme ich 0,32 Bitcoin von, von jedem, beziehungsweise bekomme ich natürlich dann die Prozente vom linken und vom rechten Bein. So, wenn ich jetzt mal hier bin und bekomme links und rechts, wenn jeweils, jeweils wieder einer kommt, meine, ich glaube, ich bin bei 25% eingestiegen, nicht ich 25% von dem bekomme ich egal ob er links oder rechts kommt also es gibt kein starkes und kein schwaches Bein sondern jedes mal wenn irgendwo einer auftaucht bekomme ich da meine provision genau und das ist eigentlich genau alles das was easy Beasy hat und wie es läuft das heißt wir haben hier eine endlosschleife hier werden wir in unilevel werden wir nur bis level 5 provisioniert das heißt je mehr wir uns in level 1 schaffen und je mehr die tun haben wir mehr in level 2 3 4 und 5 in level 6 7 8 9 10 11 12 werden wir nichts mehr verdienen aber wir die, äh, uns wird es die Matrixen füllen. Ja? Diese, und diese Matrixen sind wieder endlos. Genauso wie es unser Delta füllen wird, ja? diese ersten beiden, wenn ich jetzt vom VIP-Paket ausgehe. Und diese graden sich dann ab bis zu diesem Delta 8 und natürlich auch wieder endlos, wie wir es gesehen haben. Und in dem Binär ist es so, wir lassen es einfach laufen. binär werden die Leute sowieso platziert, wie sie wollen. Ähm, und dann kann ich hier diese Leiter auch aufsteigen, weil ich diese automatischen Upgrades habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen erklären. Wenn noch Fragen sind, werde ich unten in der Videobeschreibung euch einen Link reinpacken aus meiner Telegram-Gruppe. Da könnt ihr euch jederzeit gerne an mich wenden. Wenn ihr noch mehr Interesse bzw. noch mehr wissen wollt, was Easy sie eigentlich ist und noch mehr wissen wollt, wo die Reise denn hingeht, könnt ihr dort auch gerne reinkommen. Hat mich gefreut. Danke euch. Bis dann.